Schmerzen und Verspannungen, ganz einfach selbst wegdrücken. Ich zeige dir wie es geht. Hallo, ich bin Julia. Du kennst es bestimmt auch, Schmerzen im Nackenbereich, im Rückenbereich oder aber in der Wade. Ausgelöst häufig durch Bewegungsmangel, durch Fehlbelastung oder auch durch Überlastung im Training. Die Ursache hierfür sind die sogenannten Trägerpunkte. Was sind Trägerpunkte? Triggerpunkte sind Verhärtungen in der Skelettmuskulatur. Häufig ausgelöst durch Stress, falsche Körperhaltung, durch Fehlbelastung oder auch durch Überlastung. Mithilfe der Triggerpunktmassage kannst du das Gewebe lösen und es so wieder schmerzfrei bekommen. Wenn du zum Beispiel Schmerzen im Nackenbereich hast, dann suche mit den Fingern nach der Verdickung im Gewebe und wenn du den Schmerz erspürst, hast du den richtigen Punkt gefunden. Hier setzt du nun mit dem Arzt Vitality Holzträger an. Dieser ist aus Massivholz in Deutschland gefertigt und komplett naturbelassen. Die Spitze des Massagegeräts erreicht hier die tiefliegende Verspannung und kann sie durch Druck lösen. Du lässt den Träger so lange auf den Trägerpunkt, bis du merkst, dass der Schmerz nachlässt. Du wirst sehen, dass die Muskulatur nachgibt und der Träger immer tiefer ins Gewebe eindringt. Und so kannst du deine Alltagsschmerzen dir ganz einfach selber wegträgern. Je nach Schmerzempfinden kannst du wählen zwischen der Spitzenvariante oder der flachen Variante. Für faciale Anwendungen gibt es noch weitere Tools aus unserer Massivholz-Serie. Den Holzträger verlinke ich dir gerne in der Beschreibung. Hast du noch Fragen oder möchtest du deine Erfahrungen mit Trägerpunkten mit uns teilen, hinterlass doch gerne einen Kommentar. Hat dir dieses Video gefallen, dann würden wir uns sehr über ein Abo von dir freuen. Bis zum nächsten Mal!